Jeden Tag kommen Zehntausende Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin an. Berlin ist zum Umschlagkreuz geworden. Und ich bin dankbar für die wahnsinnige Solidarität der Stadt und der Menschen hier vor Ort. Und ich bin auch dankbar, dass eine Linke hier die Verantwortung für die Geflüchteten hat. Denn es ist da wirklich nicht egal, wer regiert. Aber der Bund hat sich bis vor kurzem geweigert, einen Verteilungsschlüssel zu machen. Das heißt, viele Geflüchtete, die überhaupt nicht in Berlin landen wollten, sondern die zu ihren Familien in kastrop oder in Bayern fahren wollten, hatten überhaupt nicht die Möglichkeiten. Zum Glück hat sich der Bund da ein bisschen bewegt, aber er lässt die Kommunen und auch die Länder immer noch alleine. Das muss beendet werden, weil schöne Worte helfen den Menschen, nicht eine sichere Unterkunft zu finden. Mit dem Krieg in der Ukraine haben wir eine wirklich sehr schwierige Situation. Ich will zuallererst sagen, dass völlig klar ist für die Linke in Europa insgesamt, dass wir diese Invasion der russischen Truppen in der Ukraine aufs Schärfste verurteilen. Sie kann durch nichts gerechtfertigt werden, auch nicht durch die mögliche Bedrohung durch NATO. Das ist, kann nicht der Fall sein, das will ich als erstes dazu sagen. Wir haben jetzt eine neue Situation. Die in Europa eine gefährliche Situation darstellt. Und sie stellt ganz sicherlich auch dar, eine Möglichkeit für die Rechte jetzt wieder stärker nach oben zu kommen, indem sie ausnutzt, die die damit verbundenen sozialen Probleme, insbesondere was die Flüchtlingsbewegung angeht. Wir haben eine riesige Flüchtlingswelle aus der Ukraine nach Polen, aber auch zu den anderen Ländern. Auch hier in Deutschland haben wir das. Und das ist eine Möglichkeit für die Rechte, sich jetzt wieder äh, diese Situation auszunutzen für ihre Zwecke. Und das ist etwas, was wir als Linke, wo wir als Linke deutlich dagegen halten müssen. Since uh, all eyes are on Ukraine and we can observe how Polish society really make a lot of effort and a lot of citizens just uh, uh, host are hosting people at home and there's a lot of volunteers. It all uh, shows me that uh, we are a society which uh, can be welcoming and that we can accept refugees and what is really striking for me is this double standard between Belarusian border uh, and Ukrainian border and that the border guards uh, polish border guards at the same time can you know brag about how many thousands people they accept one day and you know giving toys to ukrainian refugee children which is amazing and i love this kind of support on the other hand like dozens of kilometers away, on the same eastern border, we have totally different behavior and we are pushing back people who are also escaping war but they are coming from Yemen, Syria, Iraq and the, the response is very different and I think that's that's the most striking thing for me. We see Ukrainians arriving in, uh, in Europe, uh, receiving the help and the support from the existing migrant communities, whatever, Syrians, Iraqis, Egyptians, Africans, the Turkish, they helping them. They helping them with the paperwork, they helping them uh, to understand the society and uh, to be possible to integrate in the society. And even when the state called out, uh, because they are running out of uh, sources and housing places, and the state said that, okay, we don't have enough places anymore. Uh, please find your private, The place people start to open their own places for for Ukrainian to register and then when we look to the decision and to the law we find that they just grant the paper for Ukrainian citizens their family members the people with permit residents and what about the international students also they lost their plans their lives their safety there most of them have uh, legal residency in Ukraine for, for a long time, four five years, not just a few months. And this is unspoken and actually this shows how much the racism structure rooted in the European system. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem furchtbaren Krieg in der Ukraine. Es ist gut, dass sie Hilfe und Unterstützung erfahren. Es ist gut, dass die Länder der Europäischen Union sich bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen und konkret zu helfen. Es muss aber auch klar sein, dass allen Flüchtlingen die gleiche Hilfe und Solidarität zuteil wird und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade im polnisch-belarussischen Grenzgebiet ja viele Geflüchtete sich aufhalten, die dort äh, frieren, äh, die dort äh, mit illegalen Pushbacks zurückgedrängt werden und äh, wo Zäune gebaut werden, wo Menschen doch Hilfe und Solidarität brauchen und für uns ist klar, Menschen, die vor Krieg, die vor Bomben fliehen, ob aus Afghanistan, aus dem Jemen, aus dem Irak, Syrien oder aus der Ukraine, sie alle brauchen Hilfe und Unterstützung. Es darf da kein Unterschied gemacht werden. Die Menschen, die vor Krieg und Bomben fliehen, brauchen Hilfe.